So, liebe Leute, jetzt der dritte Versuch, weil allebei klingelt das Telefon. Irgendwas ist passiert. Irgendwas. Und ich weiß nicht was. Ich habe ja gestern schon über die ARD-Sendung berichtet, dann heute nochmal ähm, dieses Interview mit Professor Strick hinterhergeschoben. Und jetzt weist mich Dirk Hoffmann, vielen Dank, noch auf einen Artikel im Merkur. Ich habe ihn mir durchgelesen und ich habe nur gestaunt. Ähm, und zwar gibt es einen Rechtsmediziner hier im Merkur, äh, der wurde interviewt. Und der heißt Zokos und ja, ich lese euch das mal im Wesentlichen vor, hier wiederholt sich allerdings alles. Die Überschrift und manches werde ich dann einfach überspringen, weil sich das immer wieder wiederholt. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Der Artikel ist von heute Mittag. Also, Rechtsmediziner berichtet aus Corona-Alltag. Corona in Deutschland, Charité-Kollege Drostens macht tragische Beobachtung. Virus aktuell nicht Hauptproblem. Ja... Ab und zu werde ich äh, wieder Hustenanfälle kriegen und ihr wisst das dann zu werten. Das Coronavirus greift weiter um sich. Die Zahl der Neuinfektionen <lacht> steigt in ganz Europa an. Rechtsmediziner Michael Zuckers äußert nun eine traurige Beobachtung. Äh, das können wir jetzt überspringen. Kleinen Moment. Berlin. Das Coronavirus stellt die Welt seit einem guten halben Jahr auf den Kopf. Das Virus stellt auf den Kopf. Komisch. Äh, viele Nationen kehren bereits zurück in einen erneuten Lockdown. Während sich viele Menschen aktuell mit dem Virus infizieren, die Fallzahlen steigen Entschuldigung. und über neue Maßnahmen beratschlagt wird, äußert der Rechtsmediziner Michael Zuckers, Leiter des, Rechtsinstitutes für Rechtsmedizin, äh, des Instituts für Rechtsmedizin der Charité, eine besorgniserregende Beobachtung. Das überspringe ich. Zu Gast in der NDR-Talkshow wollte Zokos eigentlich über seinen Alltag und die Veröffentlichung seines neuen Buches sprechen, doch das Coronavirus wurde selbstverständlich auch in der Talkshow thematisiert. Seine Arbeit sei von Anfang an vom Coronavirus betroffen gewesen, erklärt er. Laut Zokos, das könnte auch ein Ungar sein, Laut Zokosch war zunächst durch das Robert-Koch-Institut die Anweisung erfolgt, keine Obduktionen bei Corona-Todesopfern durchzuführen. Ich habe auch zu meinen Leuten gesagt, dass das ist Quatsch. Wenn wir uns richtig schützen, dann ist es weitaus weniger gefährlich, als zum Beispiel Tuberkulose, verdeutlichte Schocke. Zokosch in der Talkshow. Als dann kurz darauf fünf Personen in einem Pflegeheim nach einer Coronavirus-Infektion verstorben waren, habe er die Obduktion zunächst ohne sein Team vorgenommen, berichtete der Rechtsmediziner. Zokosch betonte aber auch, Todesfälle nach einer Corona-Infektion machten aktuell nicht den Hauptbestandteil seiner Arbeit aus, sondern vielmehr die Kollateralschäden der Corona-Krise. Dem Forensiker zufolge gibt es viele Personen, die durch die Krise leiden, obwohl sie selbst nicht am Virus erkrankt seien. Wir haben allein letzte Woche mehrfach Menschen obduziert, die seit dem Lockdown nie wieder aus ihrer Wohnung raus sind, sagt Sokosch. Die Menschen hätten bereits längere Zeit in der Wohnung gelegen, teilweise in messi wohnungen mit Gasmasken und Astronautennahrung vorbereitet, die auch keiner vermisst hat, verdeutlichte der Rechtsmediziner. Zokosch erklärt weiter, dieses Phänomen zeige sich aktuell immer wieder. Viele Personen seien auch nicht ins Krankenhaus gegangen, weil bei ihnen eben aufgrund der ganzen droh die aufgemacht wurden, die Angst überwog, rauszugehen. Der 53-Jährige blickt bereits auf eine lange Laufbahn zurück. Der Rechtsmediziner untersuchte im Laufe seiner Karriere mehr als 300.000 Leichen. Zokosch reiste unter anderem während der Tsunami-Katastrophe 2004 nach Thailand, um bei der Identifizierung der Opfer zu helfen. Die Corona-Lage spitzt sich in vielen Ländern zu, auch und vor allem in Nachbarstaaten Deutschlands. Ein Blick auf ausgewählte Gebiete, in denen es zuletzt einen rasanten Anstieg der <lacht> Neuinfektionen gab, Entschuldigung. Ja, das zu diesem Artikel und dann kommt irgendwelcher anderer Kram. Sollte uns wirklich zu denken geben. Irgendwas ist da im Busch und wir müssen was machen, wir müssen diesen Schwung nutzen. Denn wenn es so offen in den offiziellen Medien kommt, dann sehen es hoffentlich auch die, die bisher noch alles glaubten, weil sie nichts wissen. Hier... Ich werde diesen Artikel verlinken, hier wie üblich nochmal eine kurze Anleitung, wie man in die Videobeschreibung kommt, denn da steht das, was wir tun und dieser Artikel natürlich auch wird immer wieder gern genommen und hier drüben dann das Kommentarvideo zum Kommentieren dieses Beitrags. Ich wünsche euch einen schönen Abend und macht was, aber macht's gut. Tschüss.